Hey Leute, herzlich willkommen. Das muss ich nicht sagen, weil ihr kennt mich, ja, hoffentlich. Also Leute, in diesem Video, ich weiß, ich, es, es ist so wie ein normaler Vlog, nur ich werde euch ein bisschen ein paar Sachen zeigen. Und ja, ich weiß nicht, was genau heute auf meinem Plan steht, aber ich dachte, mir ist langweilig, wisst ihr. Ja, also Hausaufgaben habe ich noch nicht ganz fertig gemacht. Ja, deswegen wollte ich euch mal mitnehmen. Ich werde jetzt meine Hausaufgaben mit euch machen. Und ich kann euch sagen, ich werde sie nicht verstehen. Wieso Wieso kann. Ich ich, ich, ich hoffe, die sind einfach einfach. Ich hoffe es. So. Ja, also hier sind, hier sind die Hausaufgaben. Ähm, zu, welch, zu welchem Wortfeld gehören die Verben? Mal. Hier mit zwei verschiedenen Farben. Was ist ein Wortfeld? Und da? Hilf mir mal bitte bei den Hausaufgaben. Ich weiß nicht, was Wortfeld ist. Warum nimmst du mich dann auf? Weil ich ein Video mache. Ich weiß nicht, was ein Wortfeld ist. Ich weiß es ernst. Bitte helfen mir. Jippie, jippie. So, also, ist doch einfach. Was ist daran einfach? Du siehst doch: so. Arbeiten und geben. Wenn man etwas schafft, gibt ja. man denn was oder arbeitet man? Man gibt, wenn man was geschafft hat. Ach, Fleißig sein. Geht man da oder arbeitet? Man arbeitet. Bei spendieren, wenn du mir Geld gibst, dann? Geben. Wir müssen Farbe aussuchen für Geben und für Arbeiten. Ich habe keinen Plan, welche Farben ich nehme. Deswegen... Oh, ich nehme Pink. Weil es, ich finde, dünne Farben sind immer die... Also die Dünne Stifte sind immer sehr gute Farben. So. Eine Ewigkeit später. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Fresh genommen. Ich glaube, ich suche mir halt ein paar Bilder raus. Und dann werde ich die abmalen. So, also ich will den hier malen. Siehst so du, der hat mir richtig gefallen. Und der hat ihn hier angefangen. Deswegen. Zwei. Das okay. okay. Also einige Sachen kann man jetzt noch nicht so gut sehen, aber das ist jetzt Frosch. Und den werde ich jetzt anmalen. Zuerst also brauche ich aber eine Unterlage. So, wir brauchen jetzt erstmal ein paar, also die weichen Farben. Oder habe ich so ein, weil ich jetzt Rot habe. Etwas so heiß. So Peach. So Peachfarbe. Peach-Farbe. E aí Ich bin jetzt fertig mit Malen und ich habe vier, wirklich vier Stunden dafür gebraucht. Hätte ich echt nie gedacht. Ähm, auf jeden Fall, ich zeige euch noch mal schnell die Bilder. Also das ist die Nummer eins, das war das erste Bild. Und das werde ich auch jetzt schon sofort aufkleben. Ähm, weil ich habe es mir überlegt, dass ich das doch aufkleben werde. Ich glaube, das hier klebt es hier so viel. Obwohl wisst ihr was? Ich glaube, ich schneide das nochmal so ein bisschen, äh, damit das nicht zu groß ist. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt schreibe ich noch ein Datum drauf, wann ich das gemacht habe. Und jetzt kleben wir das darauf, drauf, da wir es haben wollen. Und dann wird es hier voll süß aus. So, machen wir mit dem zweiten Bild weiter. Das ist dieses hier. Das ist auch ein Also, finde ich, wie gesagt. So, der dritte war dieser hier. Fragt mich nicht, wieso ich so weit umgemalt habe. Ich weiß es irgendwie gerade selbst nicht. So sieht das bei mir jetzt aus. Also bei der Kamera sieht es jetzt nicht so aus, wie äh, so in echt. Aber... Mir gefällt es richtig. Also, ich bin irgendwie ein bisschen verliebt. Ich habe ja gesagt, dass ich so ein uhu kleebuch habe. -Klee -Klee ich habe ja gesagt, dass ich so ein uhu kleebuch habe. -Klee ich habe gesagt, dass ich so eine uru klebe habe. Und äh, wo man die kaufen kann, die kann man bei Rossmann kaufen. Und bei Basti haben. Und bei glaube ich, auch. Also, halt, die sind so für 1, 2 Euro und Leute. Ich muss jetzt richtig auf Klo. Also abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da. Ähm, schreibt in die Kommentare die Fragen, die ich euch gestellt habe. Wenn ihr noch mal solche Videos haben wollt, dann lasst auch ein Like da. Und ich muss jetzt aufräumen, gleich ins Bett gehen. Und ich muss auf Klo. Weil ich Musik.